So groß. Das ist auch gleich. Also, Meinst du, wie lang Ich ja. glaube nicht so alt wie wir. Wollen wir uns haben. Wie Ja, bestimmt krass. Sansina ist nicht mehr da, weißt du schon? Und die ist weg? Ja, die muss schon vorgegangen sein. Alter, es ist krass, dass sie so einen Mut hat. Die ist doch bestimmt wach geblieben. Ich auch so ein Gefühl. Stellt euch vor, da ist einfach irgendein, irgendein Geist oder irgendwas. Ja, oder, oder sie wird entführt. Oder, oder sie ein Serienkiller. Das Gebäude sie ist Gebäude, das kostet 200 Jahre altes. Sie ist komplett aus allein gestellt. Oder stellt vor, da hat ein Serienkiller seinen Sitz. Komm, du Schwester! Halt's mau, du. Wer weiß, was da drin los ist. Ja? Leute, wir sind's. Kommt auch noch rüber. Es macht richtig Spaß. Nee, ich hab grad irgendwie keinen Bock. Mir haben Spaß. Es scheint wirklich cooler drin zu sein. Ist es cool da drin zu sein. Es ist cool da drin? Digga. Alter Leute, wir sind Sina! Ja, Digga! Jetzt wenn die da einfach so rumschreien. Alter. Das ist ja Lukas. Verarsch. Was ist das, Digga? Alter! Das ist nicht Sina. Die gehört nicht zu uns. Ich glaube, wir sollten gucken gehen. Ja, das würde ich auch sagen. I for to change I want to change my mind. I want to change my mind. Das ist eher das noch Spaß, oder? Wieso? Das ist alles dafür, was wir getan haben. <lacht> halt <vor> jetzt! <lacht> Ich komme zu dir. Anthony! Anthony! Du musst nicht mehr warten.